Unsere Nahrung besteht aus drei Komponenten. Kennst du alle drei Komponenten? Die ersten Komponenten sind Makronährstoffe wie Kohlenhydrate, Fette, Proteine, die den größten und wichtigsten Teil ausmachen unserer Nahrung. Denn daraus bauen wir unser Biomaterial quasi auf und generieren dadurch Energie in Form von ATP. Der zweite sind die Vitamine und Minerale. Die sind wichtig für die Stoffwechselprozesse im Körper. Die sind wie das Schmieröl quasi, wohingegen die Makromoleküle, das heißt Proteine, Fett und Kohlenhydrate, eher wie die Zahnräder sind. Und diese Zahnräder arbeiten nicht ohne Vitamine und Minerale. Ne? So. Vitamine und Minerale sind vor allem Bestandteile von Zentralatomen, von Enzymen, ja, die ohne nicht arbeiten würden oder als Kofaktor für Enzyme wirken. Doch jetzt kommen wir zu der dritten Gruppe, die sekundären Pflanzenstoffe. Unser Körper kann ohne diese Überleben und Pflanzen können dieses ebenfalls. Doch eben viel schlechter und kürzer. Sekundäre Pflanzenstoffe schützen die Pflanze vor äußerlichen Einflüssen wie UV-Strahlung oder Erreger. Um einige Beispiele zu nennen, das Allicin aus dem Knoblauch, das Thymokinon aus dem Schwarzkümmel, das Capsaicin aus dem Chili, das Carvacrol aus dem Arrogano, Oregano und das Thymol aus dem Thymian, das Cyanidin aus dem Holunder oder der roten Zwiebel und das Kurkumin aus dem Kurkuma. Ja. Der Name sekundär kommt daher, da sie nicht aus dem Primärmetabolismus entspringen und daher nicht lebensnotwendig sind, wie Proteine, Fette aus dem Primärmetabolismus. Aber eine Mango überlebt nun mal deutlich länger und besser in der prallen Sonne, wenn sie sich schützen kann. Durch orangene Färbungen, durch die Flavonoide. Diese wirken antioxidativ und minimieren den Schaden, der durch UV-Strahlung sonst induziert werden würde. Doch auch der Mensch profitiert von diesen Substanzen, denn er kann sie ebenfalls aufnehmen, wenn er diese Frucht isst. Daher ist die Schale immer besonders wichtig, hat unsere Mutter schon damals immer gesagt. Doch jetzt kommt der springende Punkt. Da diese Stoffe aus dem sekundären Metabolismus entspringen, daher springender Punkt, ja, sind diese ebenfalls für uns nicht essentiell. Daher hat die Natur uns auch keine Kanäle oder Transporter gegeben, um diese auch adäquat aufzunehmen. Daher nehmen wir von einigen Stoffen nur sehr wenig auf. Beispiel Kurkumin aus dem Kurkuma. Genau genommen aus der Wurzel. Ja, liegt bei ca. 1%. Das heißt nicht, dass diese kleinen Mengen auch nicht schon Gutes bewirken können, aber das geht eben besser. Das ist auch der Ursprung der liposomalen Produkte von purer Aufgrund ihrer membranähnlichen Struktur ja, brauchen sie keine Transporter, denn sie verschmelzen mit der Zellmembran und können so dementsprechend den Wirkstoff dann ungehindert in die Zelle hineinbringen. Daher haben wir auch eine Studie dazu gemacht und man sieht auch hier, dass das Kurkumin quasi 40 mal besser bioverfügbar war als herkömmliches. Verlinke ich euch mal alles unten, das gibt auch für, mehr, für mehrere Stoffe quasi. Aber weiter zum Text. Es gibt eine Möglichkeit, wie ihr trotzdem diese Nährstoffe 17, genau genommen 17,4 mal besser aufnehmen könnt, vor allem die, die fettlöslich sind. Das sind Carotenoide zum Beispiel, dazu zählen Beta-Carotin, aber vor allem auch Süßkartoffeln, enthält sehr viel davon, Grünkohl, Karotten, ja. So, und das Alpha-Carotin ebenfalls, ja, oder das Xeraxantin, ja, aus der roten Paprika oder aus dem Eigelb, ja, oder das Lycopen aus der roten Tomate, ja, oder das Astaxanthin aus der Alga, Hämatococcus pluvialis, welche die Krebse quasi und die Lachse oder Flamingos in sich akkumulieren, ja. Dazu schauen wir uns jetzt mal zwei Studien an, ja. die erste randomisierte Crossover-Studie lautet Auswirkungen des Verzehrs von Eiern auf die Aufnahme von Carotenoiden aus gemeinsam verzerrten rohem Gemüse. In der anderen Studie klären wir, ob wirklich Eier notwendig waren, um diesen Effekt zu erzielen. Aber erstmal schauen wir uns diese Studie an. Das Studiendesign war wie folgt. Ja? Die Probanden aßen Salate, die viele Carotenoide enthielten. Zuvor mussten sie aber eine Woche eine Ernährung durchführen, die keine beinhaltete und vor allen Dingen auch nicht supplementieren in der Hinsicht. Die eine Gruppe aß nur Salat und die andere dementsprechend 75 oder 150 oder noch Eier dazu. Ja? Da die Eier auch etwas Karotonide enthalten, ist dies zu erwähnen, ja, machen aber nicht großartig etwas aus, denn der Teil davon, die die enthalten sind, quasi zu vernachlässigen, ja. Also für 75 Gramm Gruppe, ja, sind ca. 1,7 der Carotenide aus dem Eier und für die 150 Gramm Gruppe dementsprechend 3,4 von den Karotoniden stammen aus dem Eier. Das Ergebnis sah wie folgt aus. Lycopin, Beta-Carotin und Lutein sind massiv in der HE Gruppe, also in der High Egg Group, das heißt 150 Gramm Eier, Gruppe gestiegen, ja, obwohl ja nur 3,4 Prozent extra eigentlich hinzugefügt wurden aus den Carotiniden aus den Eiern, ja? die die gegessen haben. Das heißt, da muss es einen Zusammenhang geben, ja. Dazu muss man sagen, dass Eier aber auch eher Xerxanthin haben und dass es hier eben nicht sonderlich gestiegen ist. Wie wir sehen, erreichen wir im Vergleich zu den Salatgruppe knapp achtmal höhere Blutspiegel von bestimmten Carotinoiden, wenn Eier involviert waren. Und das korreliert natürlich damit, dass die Triglyceride ebenfalls in der High Egg Group gestiegen sind, das heißt, das heißt in der viele Eiergruppe. Ja. Auch am meisten sind davon dementsprechend auch die Fette gestiegen. Ist ja klar, weil die Eier enthalten natürlich auch diese Fette. Ja. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Aufnahme von Karotenoiden, die in karotenoidreichen Lebensmitteln wie Rohkostsalate enthalten sind, durch den gleichzeitigen Verzehr von gekochten Volleiern wirksam verbessert werden kann. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass das Ei als nährstoffreiches Lebensmittel, das essentielle Aminosäuren, ungesättete Fettsäuren und B-Vitamine enthält, den Nährwert von Gemüse erhöhen kann. So also jetzt kann man sagen, esst alle Eier zum Salat, denn nur diese helfen, die Nährstoffe massiv zu erhöhen. Das stimmt aber so nicht, denn es kommt nicht auf das Ei an, sondern es kommt tatsächlich auf die Fette an. Und dazu habe ich eine andere Studie herangezogen. Die Aufnahme von Karotinoiden mit quasi auch Salat und Salsa ja, durch den Menschen wird verbessert durch den Zusatz von Avocado und Avocadoöl. Das ist die Überschrift. Hier wurde den Probanden ein Salat serviert aus geschredderten Karotten, also Römersalat, Babyspinat. Dazu gab es dann auch Avocados 75 oder 150 Gramm, ja, so wie damals bei den Eiern. Und noch eine weitere Gruppe mit Avocadoöl. Okay. Schaut man sich diesen Graphen an, dann wird schnell klar, dass 150 Gramm Avocado massiv dazu beigetragen haben, Carotinoid im Blut zu erhöhen im Vergleich, wenn man den Salat ohne Avocado isst, das heißt ohne Fettquelle. Schaut man sich die Werte mal genauer an, dann erreicht man sogar mit Avocadoöl 17,4 mal höhere Beta-Carotin. Spiegel im Blut. Jetzt muss man aber auch genau sein. Und hier sieht man, dass die Avocado aber auch 2,1 mal mehr Beta-Carotin liefert, alleine durch ihren eigenen Gehalt als der Salat schon selbst halt, ja. So, wenn die Avocado nicht die Bioverfügbarkeit erhöhen würde, dann würde der Wert des Beta-Carotins aber nur um den Faktor 2,1 steigern. Das tut er aber nicht, denn er steigt sogar um den Blutwert quasi 15,2, ja, sehen wir hier. Das heißt, Unabhängig davon, dass die Avocado selbst viel Beta-Carotin hat, erhöht sie die Bioverfügbarkeit des Beta-Carotins aus dem gesamten Salat und erhöht diese Blutkonzentration um den Faktor 15,2 anstelle von einem Faktor 2, der sich nur rein rechnerisch ergeben würde. Ziemlich tricky, aber ich habe das alles ausgerechnet. Also Fazit, es liegt nicht direkt an der Fettquelle, sondern wichtiger, dass Fett gegessen wird zu der Mahlzeit. Ja? Trotzdem kann man sagen, dass die Fettquelle von Natur aus quasi ebenfalls sekundäre Pflanzestoffe enthalten, wie zum Beispiel Avocados, ja. Diese sind eine noch viel bessere Wahl, denn diese Stoffe in der Frucht addieren sich zusätzlich in das Milieu, welches gut ist für die Aufnahme jeder anderen Stoffe des der restlichen Mahlzeit. Doch wieso passiert es so? Das liegt daran, dass Fette wie folgt aufgenommen werden vom Körper. Da Fette wasserunlöslich sind, also hydrophob, muss die Gallensäure, die von der Leber produziert wird, circa einen Liter am Tag, und unter anderem Cholesterin enthält, dazu genutzt werden, um die Oberflächenspannung des Wassers herabzusetzen im Darmblumen, sodass die Fette emulgieren, das heißt, sich feine ja, Fetttröpfchen bilden, die jetzt besser von der Bauchspeicheldrüse, genau genommen von den Lipasen, gespalten werden können, weil die Angriffsfläche ist größer. Diese gespaltenen Fette lagern sich dann mit sekundären Pflanzenstoffen und Vitaminen oder auch Cholesterin zu Mizellen zusammen. Diese Mizellen transportieren dann die Stoffe durch die Darmmembran. Wichtig, Mizellen sind aufgebaut für Liposomen, beziehungsweise die Zellmembran, mit der sie quasi aus dem Darm verschmelzen können. Ja? Es gibt Nanopartikel, die der Körper selbst herstellt. Genauso wirken unsere liposomalen Produkte übrigens. Da ist diese Darreichungsform für den Körper extrem vertraut. Danke für die Aufmerksamkeit. Interessante Produkte verlinke ich euch alle unten und wir sehen uns beim nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen, die Glocke nicht vergessen, damit ihr auch wirklich benachrichtigt werdet und das Like würde ich mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns. Bis gleich auf purazell.de